Hast du Probleme im Fach Mathe oder willst du einfach dort dein Wissen erweitern und damit angeben, dann ist dieser Kanal genau richtig. Denn auf Gass Math präsentiere ich, Gastred Mathe-Nachhilfe jeden Montag um 16 Uhr. Und alle vier Wochen erscheint samstags 12.30 Uhr ein Wissenschaftsfakt rund um die Wissenschaft oder auch in der Wissenschaft. Ich hoffe, du abonnierst und schaust meine Videos.